Episode 3 ist bis jetzt noch sehr im Dunkeln, sowohl was einen Großteil der Besetzung betrifft als auch was den Drehort betrifft. Aber das Dunkel wird langsam heller. Ursula Gug ist in der Episode mit dabei, als Mutter zu sehen, bringt sogar ihren eigenen Sohn mit. Vorher <lacht> <lacht> habe vorher auch gesagt, damit sie ein Genau, endlich mal. <lacht> du hast auch äh, das Drehbuch mittlerweile gelesen. Was ist deine Motivation bei dem Projekt dabei zu sein? Naja die Hauptmotivation ähm, bist du als Regisseur, weil mit Space Tours haben wir ja auch Preise abgeräumt und das wird ja wohl mit dem so ähnlich sein jetzt. Ich hoffe. Ich <lacht>